Herzlich willkommen zu diesem Videotutorial vom Fansystem, wo es heute darum geht, wie du eine treffende und begeisternde Headline für deine Landingpage erstellst. Mein Name ist Christian Seigwasser. Qualitatives Kundenwachstum mit System. Der Marketingkanal von und mit Christian Seigwasser. Ja, und das mit der Headline, das ist so eine Sache. Denn die Headline, was ist das? Das sind die Worte, die uns sofort ins Auge springen müssen, warum wir animiert sind, warum wir begeistert werden, mehr über deine Seite, über deine Website, über deine Landingpage zu erfahren. Wo ist aber die Headline? Wie setzt sie sich zusammen? Und was ist das Geheimnis einer guten Headline? Das schauen wir uns einmal näher an. Ich habe hier einmal ein Beispiel der Seite Kundenwachstum. Und zwar haben wir dort erstmal eine Kopfgrafik. Die Kopfgrafik an sich sollte schon eine positive Emotion erzeugen, sollte freundlich sein, sollte irgendwie dafür sorgen, dass der Kunde auf jeden Fall ein positives Image bekommt. Dunkle Bilder sind nicht angesagt, im Idealfall sogar lächelnde Gesichter, freundliche Personen, die dich sofort angucken, die dir ins Gesicht springen. Also mit ihrer Freude förmlich dir ins Gesicht schauen, ins dir Gesicht springen. So, jetzt haben wir die ersten Elemente und spricht die Website rein optisch gestaltet an. Das kann gut sein. Hier sehen wir jetzt dann aber als nächstes gleich, was ist denn das, was uns als nächstes interessiert. Das sind die ersten Worte. Und eine Headline ist im Grunde nichts anderes als wie beim dating wenn man sich mit einer Person, die man vorher irgendwie für interessant befunden hat, aufgrund ihres optischen Erscheinungsbildes, irgendwo trifft. Stell dir mal vor, du datest dich. Und zwar, du hast nach gewissen Parametern auf zum Beispiel einer Dating-Plattform deine Traumfrau, dein Traummann gefunden, der rein optisch erstmal passt. Und dann kommt es zum ersten Treffen. Ja, und wenn es zum ersten Treffen kommt, dann geht auch irgendwann der Mund auf. Und dann sind viele Dates schon wieder vorbei. Denn was dann aus dem Mund herauskommt, entscheidet darüber, ob es zu einem langen, ausgedehnten Abend wird oder ob man relativ schnell die Flucht ergreift. Und genauso findet es auch im Internet statt. Heißt also, Kunden kommen auf deine Seite, sind erstmal optisch interessiert, ja, und jetzt wollen sie abgeholt werden. Und da ist der nächste Step eben die Worte. Da wir auf der Webseite nicht sprechen können, können wir schon, wenn wir Videos einbauen, aber die meisten sind erstmal statisch haben wir erstmal ein paar Worte, die uns sofort ins Auge springen müssen. Hier relativ einfach, das System für qualitatives, beständiges und skalierbares Kundenwachstum. Bereits über 1000 glückliche Anwender. Ich weiß ungefähr genau gleich, wo ich stehe, worum es geht, was die Botschaft ist. So, Ich kann mir ungefähr zusammenreimen, was diese Seite mir rüberbringen möchte, welchen Nutzen ich bekomme. Was nicht rüberkommen sollte in einer Headline ist, dass du sofort dein Verfahren, wie du jemandem hilfst, also was es 100 genau bei dir gibt, erklärt. Das ist nicht ganz so produktiv, denn das ist eher kontraproduktiv. Denn dann kann der Kunde sofort Ja oder Nein im Kopf beantworten. Wenn er sofort weiß, ich hier dieses Seminar buchen für das, das, das. Puh, dann sagt er, die nee, Seminare wollte ich eigentlich gar nicht. Ich interessiere mich ja grundsätzlich nur für das Thema und ist schnell wieder weg. Anders könnte das zum Beispiel aussehen, wenn es um ein Seminar geht. Wir verwenden zum Beispiel verschiedene Webseiten, verschiedene Landingpages und dort natürlich auch verschiedene Headlines, je nach dem Status, wo der Kunde gerade steht. Das heißt, über welches Interessengebiet er zu uns kommt. Hier deine maßgeschneiderte Marketingstrategie, die Starter Days für qualitatives, beständiges und skalierbares Kundenwachstum, bereits über 1000 glückliche Anwender. Für alle Interessenten, die sich ganz klar aufgrund von Flyern, Anzeigen, Messeständen oder was auch immer, eher für wirklich Seminare interessieren, ja, die hole ich gleich eine Stufe direkter ab. Und somit ist nicht die pauschale Headline immer perfekt für jeden. Guck einfach, was willst du erreichen mit deiner Seite? Was ist der nächste Step und auf welchem Status ist dein Interessent, wie er zu dir kommt? Nächste Seite könnte als Beispiel sein, qualitatives Kundenwachstum mit System wie du dir ganz einfach ein beständiges und nachhaltiges Kundenwachstumssystem erstellst. Ja, das ist für alle Suchenden. Suchende, die durchs Netz geistern und irgendwo schauen, gibt es irgendwelche Hilfeseiten, die mir dabei helfen, irgendwo ein Kundenwachstumssystem zu erstellen oder beziehungsweise mich um die Neukundengewinnung zu kümmern, denn das ist ja das, was dahinter steckt. Ja, und dafür ist natürlich so eine Headline viel, viel passender, viel treffender oder ohne, dass wir direkt ein Seminar verkaufen. Du musst für dich wissen, erstens, was soll dein Kunde für eine Handlung auffordern? Und woher kommt dein Kunde? Und was willst du ihn rüberbringen? Was will, wozu willst du ihn animieren? Was soll als nächstes passieren? Und danach baut sich dann die Headline zusammen. Wie sich so eine Headline dann Stück für Stück zusammenbaut und was alles in der Headline integriert sein sollte, das bekommst du jetzt nochmal im Überblick was du unbedingt beachten solltest. Ich fasse einmal zusammen und biete dir einen kurzen Überblick, was alles bei einer Headline dabei sein sollte. Und zwar erstens der Nutzen. Eine Headline sollte immer einen Nutzen rüberbringen. Was habe ich davon, wenn ich mir jetzt mehr Zeit nehme, um auf der Internetseite, auf der Landingpage zu zu surfen, mich näher zu informieren, denn das ist bereits ein Invest deines Besuchers und das sollten wir wertschätzen. Das heißt also, Menschen haben ein Gut, das nicht mehr ersetzbar ist und das ist Zeit. Heißt also, biete ihm sofort in deiner Headline einen Nutzen, wo, warum er, was er davon hat, wenn er mehr Zeit auf deiner Seite verbringt. Zweitens, Positionierung. Ja, Wer bist du, was machst du und was ist bei dir einzigartig? Das heißt also, was ist bei dir das Besondere? Welche Position nimmst du ein, ohne dass du halt direkt dein Verfahren irgendwo widerspiegelst? Wir haben ein klares System für Kundenwachstum und damit haben wir uns positioniert. Wir sind keine Agentur, die jetzt Webseiten macht. Wir sind auch kein Anbieter, der jetzt irgendwo Kaltakquise für dich übernimmt, sondern was machen wir? Wir bieten dir ein qualitatives System für qualitativen Kundenwachstum. Und damit ist die Positionierung eigentlich schon klar. Die Positionierung ist ja sogar bei uns bereits im Unternehmensnamen Akademie für Kundenwachstum relativ klar deutlich. Und da gibt es eigentlich gar keine Fragen und gar keine Diskussionen mehr. Dritter Punkt Problemlösung. Auch die Problemlösung sollte in diesen paar Worten rüberkommen. Das heißt, welches Problem löst du für den Kunden? Bei uns ganz klar die Kundengewinnung. Aber was ist dein Problem, was du für den Kunden löst? Es geht nicht darum, wie toll und schön und großartig du als Unternehmen bist. Klar, das setzen wir voraus, dass du gute Qualität hast. Welches Problem löst du für den Kunden? Heißt also, welchen Nutzen bietest du, welche Positionierung hast du und welche Problemlösung schaffst du für den Kunden? Wenn diese drei Punkte alle in einer einzigen Headline, in einem Satz rüberkommen, dann bist du deinem Ziel, schon ein erhebliches Stück näher eine Seite zu erstellen, wo relativ viele Call-to-Actions geklickt werden. Heißt also, Seitenbesucher, die auf deine Seite kommen, ja, am Ende auf den Button klicken. Denn darum geht es uns doch nur. Wofür machen wir sonst Webseiten? Wir wollen die anonymen Besucher unserer Internetseite zu Kunden zu Interessenten machen, mit denen wir anfangen können zu kommunizieren. Und dafür ist die Headline eben der nächste Step, nach einer wunderschönen Designgrafik, nach einem optisch ansprechenden Design. Solltest du noch mehr Fragen haben rund um das Thema Landingpages, Kundenwachstum mit System, Marketing und so weiter, empfehle ich dir unbedingt weitere Videos von mir anzugucken. Denn in ganz kurzen Zusammenfassungen bekommst du noch viel, viel mehr Infos, wie du dir eine ideale Landingpage aufbaust. Ja, wie du dir ein ganzes Marketing- und Kundenwachstumssystem, was am Ende vollautomatisch funktioniert, erstellen kannst. Gehe dazu am besten einfach auf meine Seite www.kundenwachstum.de. Dort findest du zahlreiche Downloads, Podcasts, Best-Practice-Beispiele und vieles, vieles mehr für dein Marketing-System. Abonniere außerdem am besten gleich mit dem Link unterhalb dieses Videos diesen Kanal oder klicke auch auf den Link für mehr Infos. Dann gelangst du direkt zu den weiteren Informationen rund um das Thema Kundenwachstum mit Systemen. Auf jeden Fall wünsche ich dir schon einmal viel Erfolg bei deinem Marketing, bei deinem Kundenwachstum mit System dein Christian Seigwasser. Weitere Downloads findest du auch unter www.kundenwachstum.de.